Jesus fragte seine Jünger, Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen, den Menschensohn? Sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Er spricht Jesus zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Aus menschlicher Kraft können wir nicht verstehen, wer Jesus ist. Es muss uns Gott offenbaren. Jesus spricht zu ihm. Du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nichts sehen und doch glauben.